zu funktionieren und man sich dann nicht alle merken muss. Also was macht das Plugin? Das fügt einfach einen Chat hinzu, also sozusagen einen Gruppenchat oder auch Partychat. Der p-Befehl ist der Standardbefehl für den Partychat und der hat auch ein paar Unterbefehle wie p invite und dann eben den Spielernamen und einen Spieler einzuladen und dann p chat und dann die Nachricht, um eine Nachricht in den Partychat zu schicken.